Ich habe noch einen Tipp für die Semesterferien und zwar nutze ich seit ungefähr einem halben Jahr die App Pray As You Go. Es gibt jeden Tag einen kleinen Puls, es ist eigentlich nur in zwölf Minuten ungefähr ein Audio-Track. Es fängt an mit ein bisschen Musik, dann ein Bibeltext, der einmal vorgelesen wird, ein paar vertiefende Fragen und dann wird der Bibeltext nochmal gelesen. Und das finde ich ganz cool, gerade wenn man auf dem Weg ist, und die Musik ist manchmal auch so ein bisschen mönchsmäßig, so korele. Diese ganze App ist, äh, ich glaube, von den Jesuiten. Die Fragen, die dazu gestellt werden zum Bibeltext, finde ich auch ein bisschen anders, als man es normalerweise kennt. Es ist ein bisschen mehr so von wegen, ähm, du hast den Text gerade gehört, was hat dich angesprochen und wieso reagierst du auf den Text so und so und so? Rede einfach mal mit Gott darüber. Und oh, das finde ich irgendwie eine ganz coole Sache, einfach mal bei Gott anzukommen. Entweder am Anfang vom Tag, wenn man auf dem Weg ist, vielleicht gerade in die Bibliothek oder am Ende vom Tag. Ist eine super coole Sache, probiert es einfach mal aus. Die App heißt Pray as you go, ist leider auch Englisch, aber guck mal, ob ihr es trotzdem versteht.